Alright, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video und heute sprechen wir einmal darüber, warum man sich eigentlich in Amazon FBA Business aufbauen sollte und wenn man die Frage ganz am Anfang hört, dann ist sie eigentlich auf den ersten Weg vielleicht ziemlich simpel zu beantworten, man sagt, ja klar, man will vielleicht mehr Geld verdienen, um sich dann auch ja das ein oder andere mehr leisten zu können, um mehr Freiheit zu haben, um vielleicht ein bisschen mehr diese Unabhängigkeit genießen zu können. Aber heute möchte ich mal ein bisschen tiefer in das ganze Thema einsteigen und der allererste Grund, warum man sich ein Amazon FBA Business, beziehungsweise aber auch ein generell irgendein Business aufbaut, ist, dass man nicht abhängig von irgendwelchen anderen Marktteilnehmern ist, sage ich mal. Denn wenn man einfach nur investiert, auch Amazon FBA ist ein Investment in sich selber, in seine Zukunft, aber auch ein finanzielles Commitment natürlich, aber wenn man investiert in ganz normale Märkte, Obs, Immobilien, Aktien oder was auch immer sind, dann ist man selber nicht derjenige, der sozusagen entscheidet, in welche Richtung es geht, sondern man legt sozusagen Prognosen darauf, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt davon aus, dass das und das eintritt und ich vielleicht ja, ein bisschen Rendite dann dadurch einfahre. Aber beim eigenen Unternehmen ist es so, dass du natürlich selber die Zügel in der Hand hast und selber entscheiden kannst, okay, mit meinen Aktionen, wenn ich das und das und das jetzt der Reihenfolge nach richtig umsetze, dann habe ich mit einer viel, viel höheren Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis, was dich näher an dein Ziel bringt. Das ist generell erstmal der Grund, warum man überhaupt Unternehmen startet versus warum man nicht einfach investiert. Abgesehen davon, dass man natürlich viel, viel, viel mehr aus seinem Kapital machen kann, wenn man die Arbeit und die Zeit reinsteckt, um sich sozusagen, ja, um das, um das Unternehmen, um das eigene Geld sozusagen bestmöglich eigentlich auch zu vermehren. Aber lass uns mal darüber sprechen, warum man dann wirklich ein Amazon FBA-Business starten soll. Und da konnte ich in den letzten Jahren wirklich extrem viel zu lernen, um auch genau über das Thema zu sprechen, weil wir natürlich viele verschiedene Unternehmen haben. Ob es die Agentur ist, ob es sozusagen Amazon FBA-Unternehmen selber sind, die wir machen, ob es eine Marketing-Agentur, also Fotos, Videos etc. für Amazon Seller machen. Ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen, sage ich mal. Und im Endeffekt ist es aber trotzdem so, dass Amazon FBA und auch sozusagen das Coaching, also anderen Leuten dabei zu helfen, erfolgreicher mit Amazon FBA zu werden. Die beiden Dinge sind die einfach am allermeisten Spaß machen und auch den meisten Impact produzieren. Denn wenn du im Endeffekt es mal geschafft hast, wirklich das ganze Wissen dir einmal anzueignen, es zu lernen, es wirklich dann auch einmal umzusetzen, dich reingekniet hast in dem gesamten Prozess und dann am Ende das beste Produkt auf den Markt gebracht hast, dann wirst du an dem Punkt stehen, wo du wirklich eine Verkaufsmaschine dir aufgebaut hast, die dir 24 7 eigentlich Umsätze einfährt. Ich war vorgestern noch in einem, einem Live-Call mit unseren Teilnehmern, wo einer auch gesagt hat, okay, soll ich jetzt mir einen eigenen Online-Shop aufbauen, weil wenn mein Produkt am läuft, dann habe ich ja in der Tat echt nicht viel zu tun. Und so ist es eigentlich auch mit einem Amazon FBA Produkt. Wenn einmal alles richtig umgesetzt wurde und es wirklich läuft, dann bist du mit dem Produkt sozusagen erstmal fertig, weil du klar hier und da noch ein paar Optimierungen vornimmst, aber im großen und Ganzen die schon mal einen wirklichen, wirklichen Standpfeiler gesetzt hast, auf dem du dein weiteres Amazon Business aufsetzen kannst, weil dieses eine Produkt dir rund um die Uhr, Monat für Monat, Tag für Tag halt einen kontinuierlichen Cashflow wirklich generiert. Das heißt, der erste Punkt ist einfach diese Zuverlässigkeit, die du von deinem Business hast, weil du weißt, hey, ich habe so und so viele Produkte, wenn die einmal online sind, dann habe ich auch wirklich eine, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit und ein sehr hohes Vertrauen in diese Produkte, dass sie auch immer weiter performen. Und die Argumentation, dass man sagt, hey, man ist aber von Amazon abhängig, macht meistens überhaupt keinen Sinn, weil egal in welchem Business, wirst du immer irgendwelche Parteien haben, von denen du hier und da ein bisschen abhängig bist. Ob es Facebook ist, Werbeanzeigen, ob es andere Marktplätze sind, ob es andere Software sind, Unternehmen sind, es ist im Business nicht so, dass du autark bist und nur auf dich alleine gestellt hast. Du hast immer Partner. Und in dem Fall ist halt der Partner Amazon einfach. Und Amazon ist ehrlicherweise auch ein sehr, sehr zuverlässiger Partner, auf den man sich auch verlassen kann. Das ist wirklich ein Argument, was hier definitiv nicht zählt. Was aber wichtig ist und was auch richtig ist, ist, dass du dich auf deine Produkte, wenn sie einmal laufen, wirklich verlassen kannst. Dass sie auch in der Zukunft konstant weitere zu machen oder auch sogar ein bisschen besser über den Zeitraum hinweg werden. Und ein weiterer Punkt, der extrem spannend bei einem Amazon FBA Business ist, ist der, dass du eigentlich immer schon weißt, was mehr oder weniger der nächste Schritt in der Theorie ist. Vielleicht weißt du noch jetzt nicht, wie du das genau umsetzt, aber generell geht es darum, dass du eigentlich immer die Möglichkeit hast, konstant weiterzuwachsen. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, auch an mehr Kapital zu kommen, um mehr Produkte auf den Markt zu bringen, dass du niemals sozusagen denkst, okay, ich stehe jetzt in meinem Business vor diesem Problem, dass ich einfach nicht weiterkomme. Und das ist sozusagen ein Problem, was du bei Amazon FBA nicht hast, weil du immer und immer und immer und immer mehr Produkte auf den Markt bringen kannst, die dir auch wieder, wie gerade eben besprochen, eigentlich einen höheren, kontinuierlichen Cashflow ein, äh, einbringen können, wo du immer und immer mehr Umsatz und auch so mit Gewinn natürlich realisieren wirst. Und ein weiterer enorm wichtiger Grund, warum man sich ein Amazon FBA-Business aufbaut, ist der, dass man nicht hergehen will und immer nur seine Zeit nimmt und die gegen Geld tauscht, sondern dass man sich wirklich ein Unternehmen aufbaut, was auch ohne sein eigenes Zutun eigentlich kontinuierlich weiter wächst und kontinuierlich besser wird. Weil je länger ein Produkt, wie gesagt, am Markt ist, desto besser wird es auch, weil es mehr Bewertungen bekommt, weil es weiter oben angezeigt wird, weil es dadurch auch mehr Vertrauen von den Kunden bekommt und Co. Und du irgendwann an einem Punkt angelangt bist, wo du so viele Produkte hast, wo du dich nur noch auf deine Amazon FBA-Business fokussieren kannst und dann ist eigentlich dieses Hauptziel erreicht, weil du dann weißt, okay, jetzt habe ich wirklich sozusagen es einmal geschafft, weil es vollkommen egal ist, von wo du aus arbeitest, es ist vollkommen egal, wann du arbeitest, es ist auch vollkommen egal, wem du jetzt irgendwie gerade antwortest oder nicht antwortest, das heißt, du bist einfach überhaupt niemandem Rechenschaft schuldig und ich glaube, das sind sehr, sehr viele Parameter, die im Endeffekt dazu führen, dass du unglaublich glücklich in dem bist, was du machst, weil du einfach nicht diesen ganzen Stress hast, der meistens ja von externen Faktoren kommt. Ey, ich muss jetzt das machen und der will das von mir und der Person muss hier noch antworten. Nein, du bist deines eigenes Glückes Schmied und hast die Möglichkeit, schnell zu wachsen, langsam zu wachsen. Einfach so zu wachsen, wie du wachsen willst und so auch so viel Zeit reinzustecken, wie du auch reinstecken kannst. Und das wird dir überhaupt keiner übel nehmen, weil du letztendlich der Einzige bist, dem du sozusagen im Endeffekt Rechenschaft schuldig bist. Das heißt, auch was dieses ganze, ja, diese ganze Unabhängigkeit angeht und dieses Gefühl, einfach zufrieden und glücklich zu sein, glaube ich, ist extrem, extrem hilfreich, wenn du den Amazon FBA Business aufbaust. Natürlich wird es am Anfang auch stressig sein, weil du viel neuen Input bekommst und das Ganze auch erstmal umsetzen musst und viele Hürden immer wieder auf dem ganzen Weg sozusagen meistern musst. Aber nichtsdestotrotz, diese Unabhängigkeit, die hast du in fast keinem anderen Geschäft, weil du auch nicht wie sonst als Selbstständiger irgendwelche Deals machen musst und jetzt den Kunden abschließen musst und den Kunden abschließen musst. Nein, wie schon eben gesagt, aber ich glaube, das versteht man erst, wenn man es noch öfter wiederholt. Du hast eine Maschine für dich, die die ganze Zeit für dich Kunden abschließt und Kunden abschließt. Und vielleicht der letzte Punkt, über den ich sprechen möchte, ist der, in welchem anderen Unternehmen schaffst du es innerhalb von ein bis zwei Jahren, dir ein Asset aufzubauen, was vielleicht innerhalb dieser kurzen Zeit mehrere hunderttausend Euro wert ist und dir trotzdem noch ein Cashflow abwirft. Das heißt, du baust den Asset auf und das ist jetzt kein Investment oder irgendwas, sondern du baust dir einfach nur ein Asset auf, was dir auf der einen Seite durch die Produkte einen monatlichen zuverlässigen und, und, und vorhersehbaren Cashflow-Abwirft, weil du eine gute Marge hast und im Vorfeld alles richtig kalkuliert hast. Und dazu gibt es, wie schon öfter auch angesprochen, Unternehmen, die einfach ein Vielfaches von deinem Jahresgewinn sozusagen zahlen und auch nach ein, zwei Jahren Historie wirklich sagen, hey, passt soweit, nehme ich. Und das nehme ich dir sozusagen für einen Betrag, der relativ schnell auch mit wenigen Produkten, mit drei, vier, fünf Produkten, wenn die halbwegs gut laufen, die ein paar hunderttausend Euro dafür zahlen. Und wenn du das einmal geschafft hast und diesen, diesen Unternehmensexit, der viel, viel mächtiger, klingt, als jetzt äh, als der im Endeffekt eigentlich ist, weil das ist ein Prozess von ein paar Wochen, wirklich, von dem ersten Gespräch bis zum Verkauf des Unternehmens. Und wenn du das einmal geschafft hast, dann hast du dir wieder einen Puffer aufgebaut, wo du sagst, hey, weißt du was, drei Viertel lege ich jetzt weg und mit dem anderen Viertel Starte ich das Ganze einfach nochmal, hab das Konzept verstanden und kann mir ein Fließband aufbauen, so wie wir es teilweise auch für uns machen und so einfach immer mehr und mehr dieser Unternehmen aus dem Boden schampfen im Laufe der Zeit natürlich in dem Pace, den du vorgeben willst und dir dann wirklich, ja, eine sehr, sehr, sehr solide Einkommensquelle äh, aufbauen kannst. Das waren einfach mal ein paar Gründe, warum es definitiv Sinn macht, mit Amazon FBA zu starten. Natürlich, neben all den anderen Faktoren, die man sonst immer so hört, dass, wie gesagt, noch Gründe, die auch für mich persönlich einfach so unglaublich spannend sind, warum ich jeden Tag sage, hey, ich habe richtig Bock, mir ein eigenes E-Commerce-Unternehmen aufzubauen, weil diese Unabhängigkeit eigentlich sonst nirgendwo anders gewährleistet wird. Und wenn du, wie gesagt, auch daran interessiert bist, diese Unabhängigkeit zu verspüren, die einfach ein eigenes Unternehmen aufzubauen, dann klick doch mal auf den Link unterhalb des Videos. Trag dich mal ein für ein kostenloses Erstgespräch, wo wir dann einfach gemeinsam schauen können, ob das für dich jetzt in deiner Situation Sinn macht oder was für dich generell der beste Weg wäre. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.